Du bist nicht hier, Du bist hier, nicht hier, nicht hier, bei mir. Du bist bei mir. Du bist nicht hier, du bist nicht hier. Kein Plan, wo du bist, nein, kein Plan, wo du bist. Bin allein. Du weißt nicht, wie es mir geht, denn du bist nicht hier, du bist. die eine Kopf kaputt und bin ich allein Es ist Schicksal vorbei bei von wegen für immer Ja genau, das mit uns beiden, das mit uns beiden ist gescheitert Weil wir nicht kompromissbereit waren Es ist nicht immer alles gut gewesen Deswegen, sie in der Booftränen Ich hätte mir gewünscht, dass es anders neu Doch jetzt hast du einen anderen Freund Du bist nicht hier, nicht hier bei mir Du bist nicht hier, bist nicht hier, kein Plan wo du bist, nein, kein Plan wo du bist, bin allein, du weißt nicht wie es mir geht, denn du bist nicht hier, bist nicht hier, nein, du bist nicht hier, nicht hier, nicht hier, bei mir, nicht hier bei mir, darum sag mir nicht, ich würde dir fehlen. denn du bist nicht hier. hast mir gezeigt dass verspreche nichts wert sind, Versprechen nichts wert sind, genau. gar nichts. Sei doch mal ehrlich, unsere Liebe zum Scheitern verurteilt wollte dir nur helfen, das war mein Urteil. Als Galt haben wir nie uns auseinander gelebt. Gelebt in einem anderen Leben, wären wir für immer zusammen geblieben. Aber nicht in diesem. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders ist doch jetzt hast du einen anderen Freund. Du bist nicht hier bist nicht hier kein Plan Nein, kein Plan, wo du bist, bin allein. Du weißt nicht, wie es mir geht, denn du bist nicht, ja. Yeah, bist